Katja, ich habe heute den Saucony München 5 dabei. Den gibt es in dieser Form nur bei den Running Experts. Für mich ein Schuh, der eine Stärke hat. Er hat nämlich keine Schwäche. Du kennst ihn ne? oder den Vorgänger kennst du glaube ich, sehr sehr gut, aber du bist ihn auch schon gelaufen. Ja, ich bin den Vorgänger tatsächlich über 1000 Kilometer gelaufen wow. und habe mir dann auch direkt nochmal gekauft und, <lacht> und da bin ich mittlerweile auch schon bei 600, 700 Kilometer. Also das ist wirklich ein Schuh, mit dem kann man alles machen, der lässt einen nicht im Stich und äh, für mich auch wirklich eine riesen Überraschung gewesen. Und das heißt, Sokuni hat jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel verändert, der Schuh hat ein kleines Update bekommen, aber das heißt, die ganzen guten Eigenschaften sind weiterhin drin. Ja, definitiv. Also wirklich ein super Abrollverhalten. Man kann mit ihm langsam schnell laufen. Der macht auch einen langen Lauf mit Endbeschleunigung mit. Der macht auch mal einen Tempodauerlauf mit. Das ist wirklich ein super Begleiter für den alltäglichen Lauf bei mir. Hm. Würdest du damit sogar einen Marathon laufen? Definitiv. Vielleicht nicht äh, unter drei Stunden, aber ich würde ihn gerade für Läufer, die vielleicht dazwischen dreieinhalb, viereinhalb Stunden laufen auf jeden Fall ähm, empfehlen, weil er ihn einfach nicht im Stich lässt. Hat eine, er hat eine super Dämpfung, rollt wunderbar ab und ist eben auch nach sehr vielen Kilometern immer noch genauso gut gedämpft man mhm. hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie härter wird ein bisschen was zur Passform eher ein bisschen breiterer Vorfuß oder du hast glaube ich eher ein bisschen einen schmaleren ich Fuß ich habe eher einen bisschen schmaleren Fuß und auch da funktioniert er erstaunlich gut weil man kann ihn äh, super gut ähm, wirklich am Schuh oder äh, an der Sohle fixieren äh, und gerade diese Fersenkappe ist für mich als äh, blasengeplagte Läuferin wirklich sehr sehr angenehm weil das Material unglaublich weich ist also das ähm, habe ich wirklich als sehr angenehm empfunden mhm. Danke, Katja. Also scheint ja wirklich ein kleiner Geheimtipp zu sein, würde ich sagen, oder? Definitiv. Ja. Okay. Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt und auch natürlich über andere Laufschuhe, dann einfach mal auf sport 2000de gehen.